Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Video. Auf unserer After Spargel Shopping Tour sind wir hier jetzt in Xanten an der Kriemhild Mühle. Eine sehr bekannte historische Mühle in Xanten. Die Windmühle in Xanten. Und die ist die einzige Mühle des Niederrheins, welche täglich betrieben wird, wie ihr hier sehen könnt. Erbaut wurde die Mühle als Teil der Xantener Stadtbefestigung. Ja, dort haben wir uns was Leckeres äh, zum Kaffee trinken geholt. Ähm, wie gesagt, weil ja Corona ist und man da nicht so einfach an jeder Ecke was bekommen kann. Aber die Mühle macht übrigens, glaube ich, erst. Ähm, auf am Tag also vormittags ganz früh glaube ich nicht <lacht> ja und dort gibt es wie gesagt sehr leckere äh, wenn mich jetzt äh, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe sogar bioprodukte also wir haben uns da Kaffee Togo und Kuchen mitgenommen und das dann da im Park verspeist ja jetzt sind, seht ihr hier schon im Video die Xantener Südsee, links. Wir sind hier rechts äh, und fahren jetzt hier am rechten Ufer, wenn man in Richtung Norden blickt, entlang. Äh, das ist, wie gesagt, unsere After Spargel Shopping Tour. Unsere kleine Radeltour, weil wir am Niederrhein das verbunden haben, um mal den ersteren von dem ersteren neuen Spargel uns mal ein bisschen was zu besorgen ja weil Spargelbruch bekommt man ja nicht im Supermarkt und äh, ja hier am Niederrhein wo die Anbaugebiete sind gibt es das halt äh, immer schön zu kaufen äh, ist preiswerter und genauso gut natürlich auch ein paar schöne Stangen und ja wie gesagt wir sind hier wollten dann eine kleine Runde drehen Wetter war zwar trocken wie ihr seht aber doch ein bisschen bewirkt und windig war es auch. Ähm, ja, dieses Video, ähm, ihr seht hier, ich habe die Rundtour mit dem Fahrrad ein bisschen schneller laufen lassen, ganz minimal, weil wir da doch relativ gemütlich geradelt sind. Wenn meine Frau mitfährt, äh, sind wir dann nicht immer so schnell unterwegs nur so irgendwo im schnitt glaube ich so zwischen 11-12 km h deswegen habe ich es ein bisschen schneller laufen lassen und zwar aus dem grund damit ihr den rundkurs als Heimtrainerübung benutzen könnt also wenn ihr euch auf den heimtrainer Trainer setzt könnt ihr euch das vielleicht im keller auf, auf dem display oder über eine VR Brille genießen und dann eine Runde drehen, sind nur so knapp 21, 22 Kilometer. Gestartet sind wir in Xanten am Bahnhof, dort werde ich dann auch am Ende des Videos wieder ankommen. Ich werde jetzt auch nicht viel weiter kommentieren, wie gesagt es ist jetzt kein Video wo jetzt irgendwelche Besonderheiten sind die zu erwähnen ja gut wir wechseln dann die äh, letzten sechs kilometer circa sind das auf den alleenradweg das ist die ehemalige bahntrasse die von xanten weiterging bis nach äh, kleve glaube ich war das und ähm, ja das ganze wie gesagt hier gibt es eigentlich äh, außer viel gegend nicht sehr viel äh, zu erwähnen gut es gibt natürlich ein paar äh, historische geschichten äh, vor allen dingen zu xanten aber ich denke das könnt ihr euch auch alles selber raussuchen ihr wisst ja xanten war mal in den jahren 13 und 1200 äh, vor Christus wurde das römische Legionärsfetera auf dem Fürstenberg nahe Birten gegründet. Also, äh, ist ja hinlänglich bekannt, ne? das große römische Museum da, das Freilichtmuseum. Und da will ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen. Wie gesagt, dieses Video soll eigentlich hauptsächlich für die Leute sein, die sich heute zu Hause auf den Heimtrainer setzen und eine Runde drehen möchten. Und das Ganze dann bei einer Sicht auf eine schöne Landschaft. Und äh, ja, dafür ist es gedacht. In dem Sinne äh, wünsche ich euch viel Spaß. Ich habe jetzt auch Musik mit hinterlegt. Äh, ob ihr die euch dann auf dem Heimtrainer dazu anhören möchtet, bleibt natürlich eben selber überlassen. Ihr könnt ja den Ton wegdrehen euch den Walkman aufsetzen und andere Musik dazu hören. in dem Sinne außerdem könnt ihr das Video in YouTube unter der unter diesem Zahnrädchen was unten rechts im Display ist unter dem Video in dem YouTube Fenster da ist ja so, ein Zahn, so eine Art Zahnrädchen und da gibt es den wenn man da drauf klickt die Möglichkeit Einstellungen vorzunehmen man kann das da dann schneller oder langsamer laufen lassen also jeder kann das im Grunde genommen selber für sich dann anpassen, äh, wie schnell er radeln möchte auf dem Heimtrainer. Und dazu das passend, das Video von der Geschwindigkeit ändern, wollte ich nur noch mal erwähnen. Okay, in diesem Sinne sage ich jetzt aber Tschüss und wünsche euch viel Spaß bei dem Video, was wie gesagt jetzt äh, keine, keine... Ja, wie soll ich sagen, Tourenvideo ist in dem Sinne, was über tolle Begebenheiten oder äh, Sehenswürdigkeiten berichtet, äh, ist einfach nur ein Rundkurs, wie gesagt, was am besten sicher geeignet ist für den Heimtrainer. In diesem Sinne sage ich jetzt Tschüss und wünsche euch viel Spaß damit und ja, bis zum nächsten Video. Tschüsschen!